Ich habe das Gefühl, dass dich Janik dazu zwingt, bzw. dich irgendwo gefangen hält. Und außerdem habe ich das Heft in der Hand. Ich sage, wo es lang geht. Das war jetzt ein kleiner Scherz. Willkommen auf der Märcheninsel bei eurer Marmeladenoma und Enkel Janik. Ich beantworte Fragen. Noah, wie? Ich gönne es euch von ganzem Herzen. Trotzdem hatte mir eine kleine Danksagung an Kronk bei der Verleihung gefehlt. Macht weiter so. Lieber Noah, du hast recht, aber es wurde uns praktisch durch den, durch den Trubel aus der Hand genommen. Ich hatte extra eine Rede aufgeschrieben, weil ich ja alles aufschreiben muss mit meinem alten Hirn. Aber ich kam gar nicht dazu. Die, es, es riss uns mit fort. Wir, Barbara hatte sogar fast vergessen, uns den Preis hier zu geben. So anders wurde es eigentlich, als wir es erwartet hatten. Und als die vielen Menschen aufstanden, war es mit mir geschehen. Aber ich habe viele Male jetzt schon gesagt, dass ich äh, Gronk dankbar bin. Immer, immer wieder. Und wir überlegen uns, wie wir ihn jetzt darauf noch mal ansprechen können. Wir wollen ihm ja auch nicht auf die Nerven gehen. Aber er müsste es wissen, dass wir ihm unendlich dankbar sind. Mamu 2112, so etwas hat einen bibi preis sowas von verdient. Kronk ist großartig, danke. Schönen Abend noch. Ja, Kronk ist wirklich großartig, er ist ein guter Mensch. Hanna Baum, herzlichen Glückwunsch, Marmeladenoma, zum Videopreis 17. Und äh, ich setze hin zu Janik, denn der ist ja meine andere Hälfte, meine steigere Hälfte. Und ich danke dir. Lauchgeburt, Marmeladenoma, ich habe das Gefühl, dass dich Janik dazu zwingt, bzw. dich irgendwo gefangen hält. Du hast Tränen in den Augen, redet er schlecht mit dir? Ich würde die Polizei rufen, oder, wenn ich ihn erwische, schlage ich ihn tot. So, du hast eine sehr blühende Fantasie. Ich sage es zum hundertsten Mal, Janik und ich sind gut miteinander. Janik ist ein wunderbarer Enkel und ein wunderbarer Teamgenosse. Wir machen das gern und außerdem habe ich das Heft in der Hand. Ich sage, wo es lang geht. Das war jetzt ein kleiner Scherz, aber lach ein bisschen, denk nicht so schlimme Sachen. Viele sagen sowas in der Richtung, aber ich mache das freiwillig und es macht mir große, große Freude und ich hoffe, dass ich es noch lange machen kann. Jannik hat mir noch nie im Leben etwas böses gesagt oder getan. Wir haben einander furchtbar lieb. Glaubt es endlich. TTB, was mache ich am Sonntag? Lernen. Ja, du Armer, das ist ein böses Lied, das kenne ich auch. Auch Janik muss wahnsinnig viel lernen. Ich finde das Schulwesen nicht in Ordnung. Ich habe meine Kinder großgezogen und da war es nicht. Und die sind auch alle etwas geworden. Ich finde, dass viele lernen nicht gut. Aber ändern kann ich auch nichts. Tut mir ganz arg leid für dich. Jonka 22 welches Schnittprogramm benutzt ihr? Das muss Janik beantworten. Premier Pro von Adobe. Ihr habt es bestimmt verstanden. Ja? Quert Gaming. Was bitte sind Paluten? <lacht> Meint ihr das immer noch ernst? Also, seit wir in Düsseldorf waren beim, bei der Preisverleihung, weiß ich auch endlich, was Paluten sind. Es ist ein Mensch wie du und ich. Und was macht er, Janik? Let's Plays. Let's Plays. Und macht Let's Plays. Ein sehr sympathischer Mensch. Also, das sind Paluten. Miss ich wünsche mir einen Enkel wie Janik, wenn ich alt bin. Siehst du, und ein Smiley, siehst du, Lauchgeburt und ihr alle? Viele, viele sehen, wie lieb Janik ist. Ich wünsche dir auch so einen Enkel. Alfin, hätten Sie noch alte Fotos von früher? Und wenn ja, könnten Sie uns diese zeigen. Wir haben schon einige gezeigt. Und äh, die restlichen werden wir, wie es passt, auch noch zeigen. Viele habe ich leider nicht, weil dieses Zimmer, wo die Fotoalben waren, im Krieg verbrannt ist. Aber einige konnte ich noch äh, von Freunden und von Verwandten bekommen. Sie werden wirklich alle noch gezeigt. Mr. Mindshaker LP. Wieso muss man immer Zwiebeln neben mir schneiden? <lacht> Vielleicht isst du gerne Zwiebeln. <lacht> Aber es ist lieb gemeint. Vielen Dank. Ach, das Panda-Bärchen, wie süß. Ich liebe dich, Marmeladen-Oma. Du machst immer so gute Stimmung. Wer ist auch meiner Meinung? Viele, viele, viele. Und ich danke dir. Semiget, diese Frau ist ein Ehrenmann. <lacht> Warum sagst du nicht, ich bin eine Ehrenfrau? Ich bin eine Frau, aber ich danke dir für die große Ehre. So, das waren wieder ganz interessante Fragen. Und ich hoffe, ich habe euch die richtigen Antworten gegeben. Jetzt verabschiede ich mich von der Märcheninsel. Eure Marmeladenoma und Enkel Janik.